Herzlich Willkommen im LVR Freilichtmuseum Kommern. Mein Name ist Carsten Vorwich. ich bin der Hausforscher hier im Freilichtmuseum und für den Freilichtbereich hier zuständig. Und heute möchte ich auf ein kleines bauliches Detail hinweisen an diesem Haus, vor dem ich stehe, und zwar ist das das Haus aus Hanf. Und zwar geht es um dieses bauliche Detail da oben. Man sieht diesen Holzriegel, der unterbrochen ist, was konstruktiv für so ein Gebäude keinen Sinn macht. Und das deutet darauf hin, dass dieser Riegel zweitverwendet ist. Und zwar saß der früher an einer anderen Stelle und hatte dort eine Strebe, die schräg aufgeblattet auf diesen Riegel ähm, saß. Und ähm, beim Abbruch des Vorgängerbaus war dieses Holz aber noch so gut, dass es für den Neubau dieses Gebäudes wiederverwendet wurde.